Dein Leben, ja? Richtig hart, Alter. <lacht> Achtung, Achtung, Achtung! Achtung. Was ist los? Die sind draufgejohnen. Na, die wissen ja wo wir sind, Sika. Hey und herzlich willkommen zur 10. Folge. Es ist wieder Fight am Start und jetzt wir direkt, oder? Ja. Ja passt. 23, go. Jetzt schon drauf? Okay, ja. go. Weiter. Wir sind in der Neder hoffentlich nicht weggesprengt. Na, er schaut nicht so gesprengt aus. Nee. Also die Falle steht noch leider. Ja. Ich habe noch zwei Diamantteile mit Schutz dabei. Hier. Die kannst du auf deine Hose machen. Ja, warte. Hast du einen Abbost dabei? Ich Prot 2 habe ich schon. Achso, du hast pro 2 Hose. Ja. Okay, na, Alter. Ja, komm, lass zum. Nicht an den Ofen! <lacht> na, no, und alle ans Bett! Warte, den Potion könnt okay, ihr da nicht tun, richtig cool! Hey, ihr fasst ja, Cobblestone! Wir müssen sogar in die Richtung rennen, wo unsere team ist, glaube ich! Das ist gut, warte, wow, wir könnten noch einmal in die. Ihr! Hier, oh, hier, ihr Lutscher! Wie, Safe wir kommen no immer nicht in Never To Late, Was ist denn das? Vielleicht echt, echt ohne delfti. was in der Hand. Hä? Also, das ist ein Witz. So So, wir müssen da lang und da lang. Und okay. Ich glaube, da lang müssen wir. Ich Ach. weiß nicht mal, wo unsere Teamchest ist, aber ich glaube, die ist auch in die Richtung. Wir treffen uns sogar ziemlich genau bei unserer Teamchest mit denen. Ja, das ist cool. Das ist mir jetzt im Nachhinein sogar erst aufgefahren. Hey, Bauer 2 oder Bauer 3. Hast du Bauer 3 eigentlich schon? Oh, ach so, Power 3 habe ich ja. Echt? Ich wollte das doch anbrennen. Stop. Ach so, stimmt. <lacht> <Dinger. lacht> Mann! Ich wollte das auch anbrennen. Ah, jetzt. Ja, er macht das halt gleich eben cool Lecker. <lacht> ach ja, das wollte ich dir noch sagen. Ähm, Pferde droppst du nicht anbrennen. Die droppen kein Fleisch. Ah ja, lol. Weil ich das in deiner letzten Folge oder so gesehen habe. Genau, ja. Ich genau, ja. kann wieder essen. Also, ja. bist du dabei? Okay. Yeah. Ja. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen was an Essen. Hm. Tak. Ja, hier muss es beide stehen, Wenn ich mich jetzt nicht komplett geirrt. Ah, ja, da steht's Da hat jemand einfach eine. Ist das eine Falle? Na, sag nicht <lacht> Oder hast du das geplaced? Na. 3 Minuten Na, ich kann es eröffnen, aber nichts reinlegen. Warum? ich hab gerade das eingelegt. Den Ofen. Ja, es sieht so aus, als wäre es keine Falle. Okay. Oh, das ist schon wieder, Zoomen ist auf dem Falschen. Du brauchst eins, eine, baue zwei Bogen, du eine. Und Unbreaking, Alter, was haben wir für Equipped? Haupts unsere. Ich mache mir mal eine Eisenachs- äh, Eisen-Spitzhacke. Ja, aber schau, dass sie uns nicht überraschen. Oder ich schaue. Boah, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt alles da lassen soll und. Hau eins. Ich könnt noch ein. Die Sch B Schienen werfen wir weg. Ich könnt noch ein Buch verzaubern. Okay, Macht das. so hier Blöcke Ey, weg, was findet ich schon wieder ja, nicht da. an? So, wie viel Zucker hast du überlassen? Auch mal so. Ähm, ich habe alles reingelegt, was ich übrig hatte. Aber wir haben noch ein bisschen was bekommen, glaube ich. Die Power 1, Amulet. Nehme ich noch mit. Und Protection, cool. Nice. Ich mache Protection auf. Meine Boots. Geil, wenn Boots war. Brauchst du noch irgendwas? Ähm, eigentlich nicht, nee. Okay. Pfeile, aber können wir uns ja leider keine mehr machen. Oder was hast du jetzt für Rüstung? Ich hab Prozapo 2 und einmal Projektil 2 und einmal Projektil 1. Soll ich lieber, soll ich einmal schusssicher auf der Hose haben und den Rest Schutz oder lieber Komplettschutz? Ich lasse einfach einmal Schutz sicher, das ist glaube ich besser. Ja. Yeah. Kommst du? Ja, ich habe gerade einen Grabstein noch gebaut. <lacht> Für Cola. <ey>. Mm. Ja. <lacht> so, jetzt müssen wir mal hin, glaube ich. Ja. ja. Ja, wir sind ja da ich hab fast nichts hingemacht bei mir, also. Weißt du, was mir auffällt? Ich sage, Alter. Genau hier haben wir uns mit Cola getroffen. Okay, ja, ich höre mir ein bisschen Echo, aber ist nicht so schlimm. Ich stelle jetzt mal das mit dem Zoom um So, so da so drüben sind sie, oder? Ja. Na? Ich Lel. weiß nicht. Na gut, ich weiß nicht, wie ich das Video gesehen habe. Ich habe einfach noch 8 Level. Ich könnte halt noch was. Hä, hey, bei mir war das Schwein angebrannt. Okay. Warte, also, die kommen aus der Richtung? Nee. Aus der Richtung kommen die Kommt Uhr? ich jetzt Also die müssten da aus dem Wald rauskommen Welche Uhr <lacht> Oh Mann, diese mhm. Anspannung ich bin viel zu angespannt, ich hab fast gar nichts mitgekommen, das heißt, wenn ich sogar sterben würde, wäre das... Aber nein, wir haben nicht vor zum sterben. Nee, nicht so. Ich bin ich jetzt nicht so nur 15 Pfeile eigentlich, aber ich schau nochmal zur Kiste, vielleicht ist er immer drin. Ich hab 17. Drin. Ich geb dir noch einen, warte. Ja, so genau. Danke. <lacht> Der eine Pfeile, was alles retten wird. Der reicht. <lacht> Oh, ich zitter gerade so weich. Ah, also, ich muss auch. auf jeden Fall sagen, wenn sie in einen Bowspam gehen und früh Pfeile haben, lassen wir sie dann einmal alles ausschießen. Und wenn sie ja. kommen und wenn sie nur einen von uns zwei haben wollen, dann müssen wir schnell wegrennen und so. Ich glaube nämlich, sie wollen fix immer nur zu zweit davon gehen. Denke ich mal. Ach man, das ist das gar nicht gut. Ich zitter gerade so arsch. Das ist viel irgendwie echt mehr als bei den letzten Five. Ja. Eigentlich ja. Wollen wir schon so lange warten, irgendwie. Ja. Glaubst es ist doch irgendwas Wertvolles in der Kiste, ja. was man brauchen könnten? glaub fast nicht. Bei uns oder mhm. bei den anderen? Bei uns. Glaubt nicht, ne? Mhm. Ich finde das so wieder schon brutal. Sie verarschen uns wahrscheinlich noch. Schauen wir, was ich machen kann. Kannst du das Achtung, sagen? hinter dir! Na echt? <lacht> Nein! Nein! Das mich nicht so. <lacht> Piste, Deppert. Sag mal, wie lange brauchen die? Ja. Ach so, ja, stimmt. Die mussten sich ja erst hochbauen, die waren ja auf Höhe 11. Okay, ja. Wir könnten da mal noch irgendwas holen, ich weiß es nicht. Glaubst du, die sind voll dir? Ja, ziemlich, glaube ich, aber ganz nett. Also, drei, also in der achten Folge waren sie halb dir, jeder. Also, die hatten 21 Diamanten. Und jetzt waren sie auf Höhe 11, das heißt, die haben die neunte Folge auch noch gefarben. Also könnten sie beide dreiviertel sein. Oder einer full, der andere dreiviertel. Irgend yeah. sowas schätze ich. Aber du hast ja ziemlich gute Rüstung eigentlich. Das stimmt, ja. Aber ich hoffe, die haben nicht fire speckt, aber ich glaube nicht. Boah, das wäre richtig schlimm. Noch 6 Minuten. Hey, wie schnell geht die Zeit? Ist so ein kommen. Ich würde doch nicht. Ich schaue nochmal zur Kiste, okay? Ja. Kommst du mit? Mal. Ja, wir sind nicht mal richtig. Wir sind wieder ein bisschen weggerannt von der Koordinaten. Okay. Aber wir waren halt fast da. Also dass die uns sehen müssen eigentlich. Hier ist es nämlich. Ja, wenn sie da hier sind, hier. sollten sie eh erst sagen eigentlich. Da hinten, bei unserer Gäste. Da kommen sie, die sind da, ja. Hä, hey, die sind halt. Hallo. Ja, ist circa so gedacht, das equipped. Ja, jetzt bin ich über, überrascht und gespannt, was die Überraschung ist. Vielleicht Fire Aspect oder so. Hat ich er gesagt, du er warst er schon. Mhm, aber davon gehe ich aus, weil sonst würden sie nicht in Full Dear ja, ausfordern. Ja, wir haben halt keine Pfeile. Ich will nicht schießen, wir haben so wenig Pfeile. Hab ihn einmal getroffen. Wir machen denen halt so viel Schaden mit Power draw Also. Wenn wir viele Pfeile hätten, wären die so Ripped. Dann hätten die gleich keinen Healing mehr. aber du wisst. Jetzt gehen wir ich geh mal hier leicht links. Ich okay. hab nochmal eingetroffen. Da hätten wir Lowground. Da haben wir die ganzen Pfeile ein. Hä. <lacht> oh. Ja, bei mir ist aber aber... Sie kommen näher. Ja. Die gleich mal essen. Ich hab noch so. kurz noch. Ja, kommt schon. Ey, wir müssen aufpassen. Ja, den machen wir nun halb... Warte, Herk. da ist hinter dir ist die Schlucht, pass auf. Ja, lass mal weg von der Schlucht, lass mal hier nach hinten rennen. Hier ja. ist ein bisschen Kacke das Bord. Seh ja, so. Okay, hier ist besser. Hey, da will ich jetzt nicht. Armer. Habt schon die nochmal? Sie wollen richtig pushen. Ja. Ich hab jetzt nochmal ein paar Pfeile eigentlich. Die haben definitiv mehr als wir. Yep. Ist eine Dreiviertel hier Ja. Aber du, du hast nicht vergessen, dass wir uns gegenseitig schlagen dürfen. Oder können. Ja. Ja, was ist das? Ich Lass nur... nochmal mit dem Bogen anhöten. Ey, jetzt Sie kommt er kommt, er, kommt er, kommt. Ich hab, ich hab Schwali Er kommt, okay. Hab ihn gut. <lacht> Achtung. Wo schlage ich hin, Alter? Bin fast tot. Nein Ein Leben. Na? Muss weg. Renn weg. Renn weg. Ich muss zielen. Ja, Renn okay. weg, bitte. Ja, bin neben dir. Die können sich boosten. Fuck. Ich ja. esse noch einen Goldapfel und dann können wir ja. drauf. Ja, ich muss da geben. So, jetzt lass ihn! hol, die machen gut Schaden. Ah, scheiße, Entschuldige. Zweieinhalb Leben. Ja, wann? Sauber! Scheiße, fliegers sind laber. Sauber! Jawohl! GG? Ja! Alter, GG hat der siegt sie eh leider nicht, oder? Boah, also, ich war auf einem Leben! Hey, schnell looten! Wir haben nur noch. Wir haben noch 2 Minuten 50. Also. Alter, was haben die mir so viel Schaden gemacht? Alter, echt, du warst so richtig Boah, low. Ein Leben, ja? Richtig <lacht> hart, Alter. Achtung, Achtung, Achtung, Achtung, Was ist los? Die sind drauf gejollen. Na, die wissen ja, wo wir sind Zicker. Hey, was machen wir jetzt so? Gegen die würde ich nicht fighten, Einfach. sagst du ehrlich. Ja, wenn, wenn die kommen, rennen wir weg. Okay, passt. Oh, alle bin zu aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Noch ein Enchanter. Hey, die haben Sofa. So ah, und alles Sachen. Die haben halt alles dabei gehabt. Ja. Da liegen noch Dia-Brustpanzer, den will ich auch mitnehmen. Ja. Pass du kurz auf, dass niemand kommt. Da liegt noch ein. noch Zuckerrohr. Schutz 2 Dia-Brust. Schmeckt. Boah, ich bin zu aufgeregt. Du geh okay, kurz zur Kiste, kommst du mit? Wir können ja nochmal herstellen. Noch einen Schutz einzeln, den will ich drauf machen, dann hab ich. Dann hab ich Dreiviertel Schutz 2. Ja, was? Jo, ja, ich hab 10 Gaps. Wie viel gäb's denn? 1 Schärfe, 3 Schwert. Ich hab 3. Ja, warte, gib sie. War nice, das war ein hey, echt guter fünf. Kampf. ich hab nur 5. Warte, gab's. ich drop dir. Ich hab jetzt 7 durch 6. Willst du noch einen? Ja, bitte. Ja, Aber wir, wir hätten sau so Gold zum Braten, wie ein ganzes Stack. Echt? Ja. Woher? Der ja, ist vom Fight. Ach so, ja, lass es direkt machen. Ja, wo bist du? Okay, dahinten. Jetzt Richtung Team Chest? Ja. Um, haben wir ich jetzt alles geoutet? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich habe alles eigentlich durchgestaut. Okay, passt. Bist du bei mir? Ich mach, ähm, ja, stell dann der Amboss auf. Dann mache ich noch, ähm, ein Pro 2 Teil, dann habe ich alles, was ich Protection habe, auf Level 2. Oh, ey, da ist viel zu viel oh mein Gott, da steht ein Skelett mit Rüstung. Ich dachte, es sind Gegner. Ah, oh, ja, okay, lol. No. Du hast halt echt den Ofen benutzt, ne? Ja, ich bin zu aufgeregt. <lacht> mein zu mein Schwert ist fast halber kaputt. Hä? Das eine Schwert hat einfach Rückstoß 1. Als ob die mit dem gekämpft haben, glaube ich, irgendwie nicht. Ich habe die, glaube ich, in dem Fight nur ein einziges Mal gehittet. Hey, das Der Helm hat halt noch 13 Level für den Helm okay. Aber ich hab's gemacht, ist halt gut wenn ich Schutz 2 habe hm. So ich habe jetzt 2 Schärfe 3 und 1 Schärfe 4 Schwert Also lass danach nochmal aufnehmen und den Eben noch Brat 1 Schuhe rein, dann. okay? Hey nimm das ganze gut aus, also schnell. warte, hilf mal Äh uh. Passt das? Läuft. Jo, Leute, die, es war jetzt die zehnte Folge und wir haben einfach Wali und Nilha gewonnen. Damit haben wir jetzt drei Kills und ja, mal schauen, ob wir vielleicht noch einen Fight direkt machen oder ob wir jetzt einfach mal ein bisschen chillen, in NATA gehen und uns equippen. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, ja, schaut beim Alex vorbei und dann lasst ein Like da dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.